Hallo meine Lieben, ich bin heute unterwegs nach Salzburg, weil ich einen Workshop dort leiten muss. Der Auftrag ist ganz spontan gekommen, so ein Notruf aus dem Lande. Superman Mabacher kommt da natürlich sofort. Und jetzt sehe ich, wie die Leute neben mir stehen und sie fragen, was macht der Idiot eigentlich? Er spricht in der Kamera. Komisch, komisch, gell? Anyway, um, Workshop zum Thema Persönliche Assistenz. Bin schon recht gespannt. Will ich wert, und hier, satz dabei. Willkommen in Salzburg, wo ist die S3? Laufen, laufen, laufen, ah! Hier, hier, hier, auf der Schaufel schaffen, es ist 20, um 21 fährt sie ab. Ja. Oh. S Na, fährt die rein oder fährt die ab? Ah, das ist 8. Das ist der 8. Wart der Kaffee. Wir sind zu neun. Geschafft. So, jetzt ist nicht, wir richtig schauen, wir, dass wir zur richtigen Zeit aussteigen. Schauen wir mal. Aber wir sind da. Ich bin jetzt in Azienauffahren gefahren. Oh, es ist alles super nass. Er hat mächtig aufgeholt. Da ist er. Oh. Das Problem beim Fahren war, dass ich nichts mehr sehe. Mit Brille. Oh, oh Gott. Das war jetzt echt der feuchte Partit. Oh. Aber ich glaube, es war noch nicht der Salzburger Schnürregen. Ich glaube, der ist... Nein, nein, nein, nein. Der ist sehr die... Hallo. Bitte. Hallo. Ich hab reserviert. Unter welchem Namen? Habacher. So, zwei Zimmer, gell? Ja. 205, 202, 203, 204, und binguuu! Ja, durch strömenden Regen habe ich mich gekämpft, und nun bin ich hier im 7-days- Premium-Hotel, und jetzt geh ins Bett. Ich muss nämlich morgen richtig hacken. Guten Morgen. Jetzt gehen wir vollstecken jetzt wichtige zum Frühstück. Und ein äh, ganzer Pullen. Mein persönlicher Kaffee. Jetzt kann er doch starten. Das Ding ist, der Kopf ist hoch. Er hat nicht so optimal geschlafen. Und ich bin es nicht mehr gewohnt, neben der Eisenbahn zu schlafen. Das ist ein bisschen Sache. Für die Barmenthusiasten unter euch. Natürlich, das gibt schöneres, aber ich finde nicht so prickelnd. Anyway, außerdem, ich bin um sieben aufgestanden. Das sind mindestens anderthalb Stunden bei für mich. Aber wenn man richtig arbeiten geht, gehört das scheinbar dazu. Das sagt ja ja keiner. Also, wenn sie so liegt, nicht, dann würde ich ziehen. Okay, okay. zum Beispiel. Okay, wie würdest du ziehen? Schau dir einmal, und also, jetzt ist so es. So dann so und dann dann dann ist oh, viel, okay. viel zu schwer. Versucht immer an den knöchernen Strukturen zu greifen. Schau dir einmal, wenn ich jetzt da greife. <lacht> Dann kitzelt dem Herrn Hans-Peter Hans vielleicht das. Aber es weiß, er weiß nicht, was will ich denn von hier. ja Das heißt, ich schaue, dass ich hier mir am Becken orientiere. Wenn man da so man braucht aber man spürt dieses Knöcheln. Und über einen Knochen Nein. habe ich wesentlich mehr Information, als Nein. wie über diesen da. da. Interessante und fruchtbare, lebhafte Diskussion. Und ich versuche mal, das ein bisschen rauszukitzeln. Was braucht ihr von Assistenten? Geht das einmal in Persönlichkeit? Das heißt, Persönlichkeit des Assistenten. Da haben wir, wenn sympathisch sein flexibel, äh, Diskretion soll vorhanden sein, Lernfähigkeit, Ausverstand ist nicht schlecht, sondern ja. nicht komplett sein Gehände hat, mhm. dann Pünktlichkeit mhm. Geduld und Zurückhaltung und auf den Punkt erwachsenen, da ist damit gemeint gewesen, dass äh, der Assistent im Leben stehen soll, wissen soll, wissen sollte, wer er ist, was er macht, was er kann was er glaubt und was er nicht glaubt, und dass er nicht irgendwie äh, wo reingerutscht wurde und sagt, nah, eigentlich will ich das nicht. Wo beginnt und wo endet Assistenz? Da haben wir zum Beispiel, der Assistent soll den Auftraggeber oder die Auftraggeberin bei Ausflügen begleiten Der, die Assistentin, soll aber nicht Ausflüge planen, oder vorschlagen. Dann, bei der Körperpflege mhm. muss der Assistent, die Assistentin, assistieren. Äh, da haben wir noch ein bisschen diskutiert drüber. Mhm. Als grundsätzlich ist es nicht so, dass der Assistent den Auftraggeber, die Auftraggeberin auffordern soll, dass Körperpflege ansteht. Aber man stinkt, oder ist ja ungegeben es ist jetzt nicht die Aufgabe des Assistenten, so wie die Mama, ah, du bist aber schmutzig, jetzt gehst du aber duschen. Mhm. Aber der kennt das, ja? Mhm. <lacht> und das wird beim Assistenten, Assistenten- und Auftraggeberverhältnis nicht passieren. Und was kann ich von Assistenten erwarten, und was kann ich nicht erwarten? Unbegrenzte Bereitschaft kann ich von Assistenten mhm. nicht von einem Jahr dann bezahlen, also Dinge auslegen. Dinge bezahlen, die eigentlich der Auftraggeber bezahlen müsste. Das hier müsste ja aus Tasche den Einkauf bezahlen. Rechtswidriges Handeln. Wir haben da von der roten Ampel gesprochen. Über rote über die Ampel geht, tut man nicht. Das lernt man. Und das ist der, der Auftraggeber, die Auftraggeberin, macht ist es ihr und sein Bier, aber ihr, als Assistenten, Assistentinnen, müsst das nicht tun. Dürfen tun es beide nicht. Und wieder einmal. Lauf mal Laufen wir und den Zug Und wir wissen nicht, ob er das schafft. Einen wunderschönen ja. guten Abend, Säge der Fahrgäste. Willkommen am Waterbestmann. Unser Zug fährt von Salzburg aus Ja, meine Lieben, das war's. Meine Reise geht zu Ende. Ich bin gleich wieder zu Hause. In Wien, das war mein Trip Salzburg mit dem Workshop. Äh, coole Nachricht, ich wurde wieder angeschrieben. im Dezember. Gibt es dasselbe nochmal. Äh, danke fürs Reinschauen und äh, wenn Sie mehr über persönliche Assistenz wissen wollt, äh, dann fragt es mich einfach. Auf Instagram zum Beispiel. Da gibt es dann mal wieder einen Livestream. Äh, danke fürs Reinschauen und man sieht sich. Baba.